Wie berechnest du deine Fixkosten? Was gehört da überhaupt hin? Ein Leitfaden gibt es in diesem Video und darüber hinaus zeige ich dir mein sechs töpfe system den ich von Besten der Besten in der Finanzwelt gelernt habe und zusammengestellt habe. Einer ist davon Robert Kiyosaki, t Harv Eker und Napoleon Q. Sei gespannt und Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und zu diesem Video. Es geht nicht darum, dass man viel Geld verdient. Es geht eher darum, wie viel man am Ende für sich behält. Das hat Matrobe Kiyosaki in seinem Buch *Rich Dad Poor Dad geschrieben. Was sind überhaupt die Fixkosten? Was gehört in die Liste von Fixkosten? Ich gehe mit einer Einleitung einher. Und jetzt möchte ich ein wenig den größeren Rahmen umspannen und dir erzählen, wie ich meine Finanzen manage. Wie geil ist es, das, dass ich mich zuerst selbst bezahle? Das macht der Kiyosaki auch. Wie geil ist es, das, dass ich danach mein Spaßkonto einzahle? Danach kommen es Lebenshaltungskosten, Folgen von ungeplanten Kosten, von Bildungskosten und Spenden. Dieses ganze System werde ich dir Stück für Stück sehr simpel und veranschaulich mit Bildern, mit Erklärungen beibringen und wenn du willst, nutze es einfach. Dieses Video drehe ich vor Weihnachten 2021. Ich möchte mich gerne entspannen und ich freue mich schon, nach den Weihnachtstagen vor Jahreswechseln in mein gemütliches Dasein mit meinen Finanzen zu bringen und ganz genau sie anschauen, zu untersuchen und ein Update zu tätigen. So sieht mein gemütlicher Raum aus. Da sind jetzt zwar noch weihnachtliche Gedecke, aber ist das nicht toll? Ein Tannenbaum... Ein schöner Tisch, ein Glas Wein oder auch eine Flasche, wenn es sein muss und ich mit meinem Finanzen. Ich nutze dafür mein Wohnzimmer gerne, finde ich mir, verabrede ich mir einen Zeitpunkt mit meiner Family und dann lege ich los und schaue ich, was ich dann so im Laufe des Jahres verdient habe. Was hat sich an Dividenden, was hat sich an... Ähm, Einnahmen verändert hat und optimiere meine Fixkosten. Sechs töpfe für System für Cashflow enthält ein Bereich, der ist oben und nennt sich Einnahmen. Da kommt alles Geld mit Lohn, Gehalt und Einnahmen aus Dividenden, aus ähm, Gewinnen, aus Anteilen, alles, alles, alles aus diesen Einnahmen werden und zwar von jeder einzelne 10% in ein Geldmagnet eingezahlt. Das Video dazu findest du auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar von jeder noch so kleiner, ob ich etwas verkaufe auf dem Flohmarkt, bei Ebay oder einnehme. 10% davon wandert in Geldmagnet. Geldmagnet, wie der Begriff schon sagt, ist ein Magnet, um nach dem Anziehungskraftgesetz das Geld zu vermehren. Danach beginnen die Verteilungen in verschiedene Töpfe und, und befinden sich unten in dem Bereich Ausgaben. So sehen die sechs Töpfe aus. Dazu mache ich später ein ein noch deutlicheres Video. Heute steige ich nur oberflächlich ein und zeige ich dir, wo die Fixkosten sich befinden. Der erste Topf ist vermögensaufbau das ist das gleiche was investieren das ist das gleiche das ich betrachte das zahle ich für mich ein und zwar das ist der topf nummer 1 als erstes zahle ich mich selber aus indem ich in diesen topf zehn prozent von allen einnahmen rein tue. danach kommt spaßkonto auf dieses konto zahle ich also auf diesen Topf zahle ich auch 10%. Danach kommt der große Topf mit Lebenskosten. Der dritte, äh, der vierte Topf sind die ungeplanten Kosten. Danach kommt die Bildung und die Spenden. Wie viel in einen oder den anderen Topf gehört, schau bitte in dem nächsten Video, wo ich explizit darauf eingehe. Und jetzt legen wir los mit Fixkosten. Was sind Fixkosten? Wenn ich meine Geldsituation verstehen möchte, dann soll ich nicht im Dunkeln stehen. Was gehört wohin? Zu den Fixkosten. In den Topf 3 zu Lebenskosten gehören meine Miete oder Hypothekrate, Darlehen und Kredite, Lebensmittel, Nebenkosten, Versicherung, Abonnement und Absolut alles, was mir monatlich Geld kostet. Das sind die fixen Summen von der Schulküche bis zu Darlehenzahlung oder, Darlehen oder Kreditzahlung fürs Auto oder Kreditzahlung für eine Anschaffung. Absolut alles macht die Fixkosten aus. So, und am besten nimmst du deine Kontoauszügeordner und gehst Monat für Monat von Anfang des Jahres bis auf das Ende und schreibst dir die Zahlen auf, entweder in einen extra Heft, Notizbuch oder auch in eine Excel-Tabelle. Und wenn du diese Zahlen aufgeschrieben hast, dann wirst du feststellen, dass manche Abschläge, zum Beispiel für Energie, für unterschiedliche Versorger erst im Nachhinein eine Nachbezahlung einfordern oder wenn du zu viel gezahlt hast, auch eine Rückzahlung. Das solltest du berücksichtigen, wahrscheinlich nicht monatlich, sondern quartalweise oder sogar jährlich, damit du ein ganz klares, ganz genaues Bild über deine Finanzen bekommst. Also Gieß dir ein Glas Wein oder eine Tasse Tee und vertiefe dich in deine Finanzen. Dann, wenn du ganz genau weißt, wo du stehst, das ist wie im Straßenverkehr. Du schaust nach links, nach rechts und wieder nach links, dann machst du einen Schritt. So ist das auch in deinen Finanzen. Wenn du deine Fixkosten ganz genau weißt, dann weißt du, was du mit dem Rest des Geldes vornehmen kannst und wie viel davon kannst du zum Beispiel, wie ich, vermehren, das Leben zu erleichtern. Wenn du vertiefen möchtest in all diese Themen, dann empfehle ich dir und lege ich in der Beschreibung unter diesem Video die erwähnten Autorenbücher Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Half Eka, der hat ein ganz tolles System, darüber rede ich im nächsten Video, wenn ich auf die sechs Töpfe, sechs Konten System eingehe und wie man das aufstellt erzähle. Und Napoleon Hill grundsätzliche Gedanken über Geld und ganz tolle, ganz wertvolle Bücher. Die Links sind unter dem Video. Wenn du sie entschließt zu kaufen, kriege ich von Amazon etwas Prämie dazu. Die Sind mit dem Sternchen verzeichnet, das sind sogenannte Affiliate-Links. Das ist übrigens einer auch von den passiven Einnahmen, dass ich zum Beispiel generiere, um zusätzlich Geld zu verdienen. Auch du kannst das tun, und jeder kann das tun. Man muss es nur wissen, wie man das macht. Der Robert Kiyosaki erzählt ganz deutlich, dass uns in unserem Leben und Schulsystem nur die eine Seite von Finanzen beigebracht wird, nämlich die Seite der Verbindlichkeiten. Und ich werde dir im nächsten Video auch erzählen, welche Töpfe sind Verbindlichkeiten und welche Töpfe sind tatsächlich vermögenbildend. Und dass die Verbindlichkeiten lassen das Geld aus der Tasche ziehen und dass das Vermögen uns aus dem Hamsterrad entlässt. Und darüber hinaus, wie man das anstellt, ist wirklich ein sehr gutes Buch, um mehr von der Materie des Geldes zu verstehen. Wenn du Fragen hast zum Thema Fixkosten, du kannst mir einfach in die Kommentare schreiben oder du kannst auch eine E-Mail schicken. Du kannst mir auf Instagram und Facebook folgen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir gutes Durchsteigen. Halte durch. Ich, weiter, ich weiß. Aus eigener Erfahrung, das ist zuerst nicht einfach, aber jeder weitere Schritt ist davon abhängig über Status Quo Situation, die du für dich ermittelst und dazu gehört das Wissen über eigene Kosten. Herzlichen Dank, dass du das Video geschaut hast. Gib mir ein Like, teile das Video mit jemandem, der das auch braucht und bis demnächst im neuen Video. Bis dann.